Sehr gefährlich da zu stehen, statt lieber von der Bahn zu gehen. Doch im Falle einer Panne dann gibt's wenig, was man machen kann. Oh, ernst. Ich kann gerade nicht auf die Bahn wieder. Mhm. Ja, und genauso so sieht's aus, jetzt wieder nach links um dran vorbeizukommen ist lebensgefährlich. Tja, aber äh, irgendwann jetzt dann, war. Ist nur eine kurze Szene, weil wir bloß dran vorbeifahren. Aber wenn ich das richtig interpretiere, hilft der Lkw-Fahrer hier dem Rollstuhlfahrer über die Straße. Immerhin steht dort ein fahrerloser Lkw mit Warnblinker und der Mann hat eine Warnweste. Also wenn das kein Lkw-Fahrer ist, dann, dann eben nicht. Luftangriff von einer Regierungsdrohne. Meins? Kuckuck? Das war zwar schon unschön, aber eigentlich gar nicht Gegenstand dessen, was jetzt folgt. Dieser BMW-Fahrer kriegt sich gleich so richtig in die Haare mit einem Audi-Fahrer ohne jede Rücksicht auf den folgenden Verkehr. seid doch wohl bescheuert. Mit 40 km/h Ruf auf die Piste. Der Vordermann fühlt sich durch uns jetzt sicherlich bedrängt, aber Bro, also ich gehe doch auch nicht in eine Achterbahn und beschwere mich über den Lärm der Nachbarn. Ey. Also dann fahr halt richtig auf, du Klumpspaten. Habe ich jetzt neue gelernt, ne? Das ist mein Lieblingswort jetzt. <lacht> Was für ein paar Klumpspaten! Ey. Geht doch Gas! Also. Alter, was für ein Honk, Junge. Genau, ich dachte es mir gerade noch. muss doch nur mal jemand rauskommen. Geil. Im Zweifel stehen bleiben, das ist ja erstmal kein schlechter Rat. Und die Stelle gibt es tatsächlich mal mit rechts vor links und mal ohne. Wenn du nur die eine Variante aus deinem Ort kennst, dann bleibst du wohl stehen. Ich meine, besser als andersrum und du crasht da jemanden. Aber so siehst du natürlich erstmal aus wie der größte Depp. Also dass der Fehler darin liegt, dass einfach nicht hier noch Baken da sind, das müssen wir hier nicht diskutieren. Ja, wer soll denn da noch sehen, wo er lang soll? <lacht> Fair. <lacht> er hat verwirrt umgedreht und auch die Musik ist begeistert, dass der Fahrer es noch geschafft hat. Vielleicht war der Plan, aber auch mal kurz ranzufahren, um sich einen fruchtigen Holy zusammenzumixen mit den neuen Energy-Sorten Tukan und dem Cactus Camel. Holt man sich die perfekte Mischung aus Urlaubsfeeling und Energieschub nach Hause oder ins Auto. Wer auf dieses Kaktuseis steht mit der prickelnden Spitze, den wird das Kamel safe abholen. Ich kann komplett ehrlich sagen, dass das zwar logischerweise eine bezahlte Kooperation ist, aber ich danke Holy weg von dem gepanschten Zuckerscheiß bin, den ich vorher jahrelang gesoffen habe. Mit Holy habe ich einen halben Liter klares Wasser und eine beliebig anpassbare Dosierung gesunder. Und und vor allem nachhaltiger Zutaten. Mit meinen Codes Dashcam und Dashcam5 spart ihr entweder 5 Euro bei eurem allerersten Einkauf, da empfehle ich dann erstmal das Probierpaket mit vielen, vielen Sorten oder ganze 10% Warenwert, wenn ihr langfristig, wie meine Wenigkeit, dem Holy Squad angehört. In dem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit und Prost! Ups. Super Beispiel, deshalb Schritttempo, der dreht den Kopf erst super spät. Also den jucken nicht mal Sackläuse, so was entspanntes habe ich ja noch nie gesehen. Wo der wohl so schnell hin muss? So sagt der Oliver hier so entsetzt. Alter, wir wiederholen die Szene. Kleiner Tipp, linke Seite. Na, wer hat was entdeckt? Ich hier erst beim dritten oder vierten Mal. Da. Also, dit zu sehen, so aufmerksam zu sein und dann sofort zu wenden und zu kicken. Fettes Lob an Oliver, also mein persönlicher Held. Also okay mit euch? <lacht> Oliver, kommentier doch gerne mal, was los war und ich pin dich dann unter dem Video an. Ganz wichtig, dass er noch vor den gezogen ist. Nicht auszudenken, er hätte eine Wagenlänge weiter hinten gestanden, ey. <lacht> was soll denn das für ein Mist, ey? Auch wenn der Kreisel groß ist, du kannst im Zweifel immer weiterfahren, dich innen halten und noch mal rum, meine Güte. Putin ordnet eine zweitägige Waffenruhe in der Ukraine an. Viele trauern um die verstorbene Skirennfahrerin Rose Mittermeier. Das Wetter grau, morgen geurte und etwas Sonne höheren Trocken, 7 bis 14 Grad. Boah. Alter, es ist doch nicht einfach da Ernst! Das sind die alle, oder was? Meine Fresse, ey! So, Jans, ohne Blinksignal, also solche Menschen müssen doch ständig Unfälle haben oder eben immer Leute, die mitdenken um sie herum. Das ist Nur noch näher. Da so, über die Startfläche. A3. Jetzt könnte man sagen, Sperrfläche nur ihr Kratz war, aber welcher Fahrlehrer findet den Seitenabstand zum Fahrrad in Ordnung, ey? Verkehrsberuhigter Bereich, umgangssprachlich auch Spielstraße. Das heißt nicht, dass du da nicht fahren darfst, nur weil es verkehrsberuhigt ist. Ja, du darfst da Schritttempo fahren, du musst aber natürlich darauf achten, da wird gespielt. Wer hätt's ja gedacht in der Spielstraße? Äh, da laufen Kinder rum, auch Erwachsene. Und viele achten dann auch gar nicht auf den Verkehr, weil da darfst du eh nur rollen, sozusagen. Heißt aber nicht, dass die dich unnötig blockieren dürfen. Ne? Du hast da auch Rechte als Fahrzeugführer. Nur ein äh, bisschen gegenseitige Rücksichtnahme. Ja? Das wäre gut. Was bedeutet denn das, wenn ein Kennzeichen grün ist, also grüne Schrift hat? Ich hab da noch was für euch. Hier. Da Könnt ihr einmal?